Liebeskummer der Herzensmenschen Teil 2 Botschaftsthemen Weshalb die Genprogramme bei manchen Jugendlichen eigenwillig nach und nach durch deren Seele verändert werden Ablehnung von Zärtlichkeiten, wo die Ursache dafür liegt? Ist eine Partnerschaft mit einem gefühlskalten Menschen Gott gewollt Warum lassen sich manche religiös-fanatische Menschen nicht mehr auf eine intime Partnerschaft ein? Wo liegt die Ursache für gleichgeschlechtliche Zärtlichkeiten? Ursache für geschlechtliche Missbildung Warum ließen es erdgebundene Seelen aus der Unterwelt zu, dass gottgläubige Menschen Religionen gründeten? Jenseitige religionsgebundene Einzelgängerseelen, die in ihrem menschlichen Leben oft enthaltsam lebten, sind für göttliche Aufklärungen darüber kaum ansprechbar. Wer wollte? dass sich die Menschen vor Gott fürchteten und ihr Herz vor ihm verschließen. Welche verheerenden Auswirkungen die Falschaussageabtragung und Wiedergutmachung der Schuld im irdischen Leben bei religiösen Menschen und ihren Seelen aus himmlischer Sicht hatte. Warum Religionsgründungen nicht von Gott gewollt waren Göttliche Warnung vor riskanten östlichen Praktiken, Beispiel eines Menschen, der sich ahnungslos für die östliche Meditation geöffnet hat. Wie man mit göttlicher Hilfe von einer Seelenbesetzung befreit werden kann. Wodurch die früher einmal aufgenommenen Meditationsspeicherungen des Menschen in seinem seelisch-menschlichen Bewusstsein ungewollt wieder aktiviert werden und wie man sich davor schützen kann. Schilderung von einer Heilsplanseele, die sich im religiösen Netzwerk verfangen hat und was sie nach dem Erdenleben auf einem Religionsplaneten zu ihrer Überraschung erlebt wie die Urgesetzmäßigkeit der gleichen Anziehung zu verstehen ist. Der Vorhang auf der Weltbühne fällt bald, der letzte Akt geht dem Ende zu. Warum jede neue Inkarnation für die Seele eine weitere Belastung bedeutet Was ist ein geistiges Implantat, wofür es die erdgebundenen Seelen nutzen und wo sie es bei einem inkarnierten Seelenkörper setzen? Aufzählung einiger energieziehender und aufladender unsichtbarer Möglichkeiten, welche sich energieschwache Fallseelen einst auf Erden geschaffen haben. Fortsetzung Teil 2 – Der Gottesgeist erweitert diese Botschaft über mich, einen himmlischen Lichtboten, und bietet den Herzensmenschen für ihre himmlische Rückkehr weitere aufklärende Schilderungen an, die ihnen durch die geistige Erweiterung helfen können sich großes seelisch-menschliches Leid zu ersparen. Durch die tiefgründigen himmlisch-göttlichen Liebetröpfchen versucht er auch die vielen religiös-geistigen Falschaussagen, die aus früheren Jahrhunderten stammen, ans Tageslicht zu bringen und diese nun richtig zu stellen. Leider orientieren sich noch heute geistig unwissende, gutmütige Menschen an diesen, ohne zu ahnen, dass sie nicht himmlisch-göttlichen Ursprungs sind. Es sind Irreführungen. Die über Jahrtausende unzählige geistig höher entwickelte, religiös orientierte Menschen und deren Seelen vom inneren himmlisch-göttlichen Licht weggeführt und ihre himmlische Rückkehr verhindert haben. Sie wurden durch unzählige irreführende weltliche und religiöse Informationen geprägt und leben schon lange in einem geistigen Nebel. Ihr geistiger Zustand führte dazu, dass sie sich wiederholt einverleiben ohne sich vorher vom Gottesgeist über die himmlischen Wesen beraten zu lassen. Stattdessen lassen sie sich von jenseitigen Geistlichen aus verschiedenen Religionen oder von religiösen Meistern sowie auch oft von geistig unwissenden, jenseitigen Familienangehörigen beraten. Durch deren blendende Belehrungen und vermeintlich weisen Ratschläge kommen sie zu der Überzeugung, dass es für sie das Beste wäre, sich wieder in dieser herzenskalten Welt zu inkarnieren. Sie werden dadurch geistig orientierungslos und ihr großes Herzensleid nimmt im Diesseits und ebenso im Jenseits kein Ende. Genauso geschieht es weiterhin in ihren Freundschaften und Partnerschaften. Dazu erfahren sie vom Gottesgeist welche körperlichen und seelischen Schäden die irreführenden religiösen Verhaltensgebote in den letzten Jahrhunderten bei den ahnungslosen gottgläubigen Menschen hervorgerufen haben. Da die geistig-religiösen Irreführungen ihr seelisches Bewusstsein stark geprägt haben, kommen die vom physischen Körper entbundenen religiösen Seelen gleichgeartet im Jenseits an. Sie haben die größten Schwierigkeiten von den himmlischen Sendboten ein richtigstellendes Wissen anzunehmen, deshalb weigern sich die meisten, sich langsam auf einige himmlische Eigenschaften und Lebensregeln umzuorientieren, welche sie in Bildern zu schauen bekommen. Der Gottesgeist rät ihnen von einer erneuten Inkarnation ab, weil er für sie im Voraus ungefähr schaut, was sie im Erdenleben Leidvolles erwartet. Doch ihre religiös-weltliche Bewusstseinsprägung verhindert es, dass sie die göttlichen Empfehlungen annehmen. Dann gehen sie nach der Weisung jenseitiger Geistlicher oder Meister wieder in die nächste Inkarnation, in der falschen Annahme, Gott hätte dies angeblich zur Wiedergutmachung ihrer Schuld so gewollt. Deshalb erleben sie bei ihrer erneuten Einverleibung ein gleich schicksalhaftes Leben, werden seelisch immer energieärmer und nehmen in dieser gegensätzlichen Welt täglich neue seelische Belastungen auf. Doch das möchte ihnen der Gottesgeist ersparen, darum bietet er ihnen durch viele himmlische Liebetröpfchen ein neues geistiges Wissen zu ihrer geistigen Erweiterung und Neuorientierung an. Den meisten gutherzigen, noch an eine religiöse Organisation gebundenen Menschen ist dieses geistig-göttliche Wissen unbekannt weil sie von den geistig unwissenden Geistlichen keine Erklärungen darüber erhielten. Darum haben diese herzensguten Menschen einen großen geistigen Wissensnachholbedarf, wenn sie seelisch erwacht und nun sehr daran interessiert sind, durch ein neues geistiges Wissen aus der himmlisch-göttlichen Quelle der Wahrheit näher zu kommen. Diese großartige Gelegenheit dazu bietet sich ihnen nun in dieser irdischen Endzeitphase an. Der Gottesgeist lädt sie herzlich ein, sich in die himmlisch-göttlichen Liebetröpfchenbotschaften mit dem Herzen einzulesen, um für ihr Leben neue Erkenntnisse zu gewinnen. Vielleicht gelingt es dem einen oder anderen aus den göttlichen Schilderungen für sein irdisches und auch fortsetzendes jenseitiges Leben in den feinstofflichen Seelenbereichen wichtige geistige Wissensaspekte aufzunehmen, die ihm und seiner inneren Seele nützlich sein können nach langer kosmisch-irdischer Zeit der Irrwege endlich aus der eingrenzenden religiös-geistigen Denkweise herauszukommen. Das wünschen allen Menschen der Gottesgeist und die himmlischen Wesen von ganzem Herzen. Der Gottesgeist warnt und bittet sie, nicht wieder den großen Fehler zu machen, sich an die Worte der Liebe Tröpfchen zu klammern, so wie es mit der Bibel geschah, sondern nur den tiefen Sinn darin mit dem Herzen aufzunehmen. Doch jeder Mensch ist frei und kann für sich entscheiden, ob er die geistigen Kostbarkeiten aus der himmlisch-göttlichen Quelle mit innerer Freude aufnehmen möchte oder aus verschiedenen Gründen ablehnt. Noch etwas möchte der Gottesgeist den gottverbundenen Menschen, die mit großer Freude die Liebetröpfchen lesen oder die Vertonten hören, ans Herz legen, betrachtet bitte die euch angebotenen göttlichen Liebetröpfchen die nur ein kleiner Auszug aus der himmlischen Wahrheit sind, nicht wieder als eine geistige Lehre, sondern nur als kleinen Wegweiser zur schnelleren Rückkehr ins himmlische Sein. Noch ein weiterer Hinweis vom Gottesgeist – manch eine göttliche Beschreibung enthält Wiederholungen, weil sie manchmal zu einer tiefgründigen Aussage erforderlich sind. Stört euch bitte nicht daran! Wenn ihr aus den geschilderten Beispielen nur den tiefen Sinn in euch aufnehmt, dann liegt ihr richtig und habt bestimmt viel Verständnis dafür, wenn manche Aussagen nicht deutlich genug in eurer Sprache ausgedrückt sind. Es ist sehr schwierig für uns himmlische Wesen, die siebendimensionalen göttlichen Bildmitteilungen, die wir an des Künders seelisch-menschliches Bewusstsein weiterleiten, in die dreidimensionale menschliche Sprache zu übersetzen bzw. euch verständlich zu übermitteln. Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich für uns vor allem dann, wenn der Künder nur über begrenzte Sprachkenntnisse verfügt, wie es bei diesem der Fall ist. Doch er hat im Liebetröpfchen-Team helfende Geschwister zur Seite, die grammatische Fehler gut zu korrigieren verstehen und fehlerhafte Satzstellungen wieder richtigstellen. Das zu eurer Kenntnisnahme und Nachsicht. Nun setzt der Gottesgeist das bereits begonnene Botschaftsthema fort, doch geht immer wieder auf ein anderes Thema ein, das er in einer anderen Liebetröpfchenbotschaft nicht so ausführlich schildern konnte, weil der Künder aus Konzentrationsgründen oder vorzeitig wegen des langen Sitzens die Botschaft beenden wollte. Wahrlich. Ein unnatürliches Verhalten zeigt sich oft schon bei jungen Menschen, wenn ihre Seele aus manchen irdischen oder jenseitigen Existenzen bestimmte Verhaltensmuster nach und nach in die Gene zur Speicherung überträgt. Die übertragenen genetischen Speicherdaten der Eltern enthalten auch Lebensdaten der Vorfahren, worin nicht nur leidvolle, sondern auch herzliche und glückliche Partnerschaften gespeichert sind. Doch die den himmlischen Dualwesen nahe kommenden Partnerschaftsdaten werden nachts von der Seele im Zusammenwirken mit verbündeten erdgebundenen Seelen im Kinder- und Jugendalter mit neuen Informationen bestückt oder gelöscht. Dies nehmen die Fallwesen deshalb nach und nach vor, weil sie ihre frühere Lebensidentität bzw. ihre Charaktereigenschaften und Wissenskenntnisse, überwiegend aus der letzten Inkarnation, wieder im menschlichen Bewusstsein zur Verfügung haben wollen. Durch die Datenübertragung ist es ihnen dann gut möglich, sich wieder ihrer vorherigen gelebten himmlisch fernen Denk- und Lebensrichtung im neuen menschlichen Kleid anzunähern. Um ihre Daten nach erneuter Inkarnation nicht zu verlieren, Übertragen sie gleich die von ihnen vorsortierten Speicherungen aus manch einem früheren Erdenleben in die Gene zu den vorhandenen der Eltern und Vorfahren. Nun kommen die gefühlskalten Lebensspeicherungen der Seele aus früheren Leben und jenseitigen Existenzen in den Genen dazu und steuern den heranwachsenden Menschen immer mehr zu seiner gewünschten Lebens- und Verhaltensweise. Nach der Eingewöhnungszeit der inkarnierten Seele im menschlichen Körper versucht sie ihre frühere Art wiederzuleben, die sie wiederholt nachts in die Gene übertragen hat. Dies geschieht bei einer gottlosen Seele eigenmächtig, denn sie weiß anhand ihrer Bildspeicherungen in den Seelenhüllen genau, wie sie früher lebte und aussah und welche frühere Lebensart und welches Aussehen sie nun im erneuten irdischen Leben vorzieht. Zu eurer Information, die unzähligen Partikelhüllen einer Seele enthalten nach der früheren Programmierung der Fallwesen einsortierte Lebens- und Datenbilder mit gleicher oder ähnlicher Frequenz aus verschiedenen Lebensbereichen, die aus ihren sämtlichen Existenzen in den Fallwelten stammen und ständig magnetisch von den Seelenhüllen angezogen und darin abgelegt werden. Das eigenwillige Verhalten eines abtrünnigen Wesens muss der Gottesgeist geschehen lassen, weil es die vollkommene Freiheit besitzt, auch wenn es sich erneut mit einer gegensätzlichen Lebensweise sehr belastet bzw. gegen unsere himmlischen Lebensregeln und Eigenschaften handelt. Eine ziemlich belastete Seele ist erst zufrieden, wenn sie alle ihre ausgesuchten Bilddaten aus dem Vorleben und den jenseitigen Existenzen in die Gene übertragen hat. Sie schaut des Nachts, wie weit sie diese im menschlichen Leben nachahmen konnte. Ist dies noch nicht genau geschehen, dann gibt sie den Genen neue Anweisungen ein damit sie schneller im menschlichen Oberbewusstsein ankommen und das menschliche Denken und Handeln lenken. Erst dann ist das Gehirn wieder für ihre frühere Denkrichtung und Gefühlswelt offen und wird durch die Handlungen des Menschen realisiert. Ist die frühere Verhaltensweise der Seele besonders kühl und abweisend gegenüber dem anderen Geschlecht gewesen, dann verhält sich der Mensch nun ebenso? Durch die seelischen Übertragungen liebt er zum Beispiel keine zärtlichen Berührungen, weil sie für ihn eher störend und lästig sind. Ein solcher Mensch lehnt meist auch einen innigen Kuss ab, der eigentlich vom normalen Menschen ein Herzensbeweis der Zuneigung zum geliebten Menschen ist. Solche im Herzen erkaltete Menschen halten sich auch lange mit zärtlichen, intimen Berührungen ihrem Partner gegenüber zurück und haben viele Ausreden parat. Wenn sie auf ihre Enthaltsamkeit bzw. Ablehnung angesprochen werden. Dies alles geschieht beim merkwürdig zurückhaltenden Menschen unbewusst, weil er von den herzenskalten Speicherdaten aus den Genen, deren gesamte Speicherungen bilden das menschliche Unterbewusstsein, gesteuert wird, die dem herzlich geführten Dualeben der himmlischen Wesen entgegenstehen. Doch wenn ein Mensch auf eine herzliche Zweisamkeit eingestellt ist, dann verspürt er keinen Widerstand bei einem zarten, innigen Kuss, sondern freut sich und ist im Herzen offen, wenn er sich dem geliebten Menschen mit liebevollen Worten zuwenden und mit sanften Berührungen verschenken kann. Manche herzliche Menschen – dies betrifft Frauen und Männer gleich – sind in einer Partnerschaft oft zutiefst traurig, wenn sie ihren Partner liebevoll und sanft berühren wollen, doch dieser sie mit vielen Ausreden zurückweist. Manche versuchen sich damit abzufinden und trösten sich mit vielen verständnisvollen Erklärungen für ihren Partner, obwohl sie sein abweisendes, gefühlskaltes Benehmen tief im Herzen schmerzt. Doch eine höher entwickelte Seele, die dem himmlischen Leben nahe steht, lässt so einen gefühlskalten Zustand in der Partnerschaft nicht länger ohne Einwand zu, weil sie sich damit nicht abfinden will. Sie teilt ihrem Menschen immer wieder mit feinen Impulsen mit, dass er sich von dem gefühlskalten Partner endlich trennen sollte, weil auch sie mit ihm sehr leidet, da sie beide durch feinstoffliche Fäden energetisch und informativ miteinander verbunden sind. Sie gibt ihm nur deshalb die Impulse zur Trennung, weil sie im Voraus ahnt, welche Belastung ihr droht. Wenn sich ihr gutmütiger Mensch durch seine Duldsamkeit und falsche Nachsicht mit dem herzenskühlen Partnerschaftszustand einmal ganz abfindet. Das wäre für sie eine Katastrophe. Das geschieht vor allem bei gutmütigen Menschen, die von ihrem strengen bzw. dominanten Partner eingeschüchtert leben und sich nicht trauen, sich von ihm zu trennen. Sie übernehmen im Verlauf ihrer Partnerschaft allmählich sein eisiges und herzloses Verhalten und infolgedessen überdecken sie völlig das himmlische Dualgesetz in ihrer Seele. Das bedeutet einmal für die entbundene Seele im Jenseits, dass auch sie eventuell über viele kosmische Äonen keine Herzensgefühle mehr einem jenseitigen Wesen oder einem Menschen in einer erneuten Inkarnation entgegenbringen kann. In so einem gefühlskalten Zustand befinden sich tragischerweise die meisten tiefgefallenen, stark belasteten Seelen, aber auch religiös verirrte himmlische Heilsplanwesen. Deshalb drängt eine höher entwickelte Seele ihren gottverbundenen Menschen dazu, bald eine äußere Veränderung vorzunehmen. Bei einem geistig höher entwickelten, gottverbundenen Menschen ist irgendwann die Geduld zu Ende. Er will die ihm aufgezwungene ablehnende und gefühlskalte Lebensweise des Freundes oder Freundin oder Partners oder Partnerin nicht mehr fortführen. Die in seinem Bewusstsein erschlossene Herzlichkeit möchte er lieber einem anderen Menschen schenken, der für ein gegenseitiges Verschenken der Herzensgefühle offen ist. Das ist eine ganz normale innere Reaktion eines Herzensmenschen, der die himmlische Dualliebe ernst nimmt. Darum überlegt euch gut ihr Herzensmenschen, ob ihr mit einem gefühlskalten Menschen weiterhin eine Partnerschaft führen wollt, die euch und eurer Seele wiederholt Herzensleid und viele Tränen kostet. Überdenkt eure bedauernswerte, unglückliche Lebenssituation mit geistiger Weitsicht. Gefühlskalt nebeneinander zu leben ist gegen das himmlische Dualleben gerichtet und geht als Belastung in die Negativhüllen der Seele ein. Das solltet ihr bei eurer freien Entscheidung berücksichtigen. Wahrlich, die tiefgefallenen, erdgebundenen Wesen hielten sich in ihren Inkarnationen immer mehr mit Zärtlichkeiten aus ihrem seelischen Herzen zurück, weil sie keine innere Verbindung mehr mit den zweipoligen Liebeströmen des Gottesgeistes haben wollten. Sie waren nur darauf bedacht, auf hinterlistige Art und Weise den energiereichen Menschen negative Energien zu entziehen um diese in ihrer geschaffenen Welt wieder verschwenderisch einzusetzen, vor allem dort, wo ihre ungesetzmäßigen Anziehungspunkte sind. Dies brachte vor vielen, vielen Jahrhunderten religiös-fanatische Menschen durch Beeinflussungen gleichgearteter jenseitiger Seelen, die aus dem Fall stammten, auf die Idee, sich mit dem anderen Geschlecht nicht mehr in eine intime Freundschaft oder Partnerschaft einzulassen. Ihr könnt dies heute noch bei den männlichen wie auch weiblichen abartigen Menschen aus dem Fall sehen, die sich einst freiwillig der Enthaltsamkeit verschrieben haben und bereits über viele Leonen so leben, ohne zu ahnen, was mit ihnen früher geschah und weiter in ihrem Bewusstsein geschieht. Sie haben viele Ausreden dafür und glauben, so enthaltsam leben zu müssen, um Gott zu gefallen. Doch aus der himmlisch-göttlichen Sicht erreichen sie das Gegenteil mit ihrer sinnlosen körperlichen Zwangsmaßnahme. Mit dem Blockieren ihrer seelischen und menschlichen herzlichen Empfindungen und Gefühle gegenüber dem anderen Geschlecht schränken sie zugleich die Sinne ihrer Seele ein, die im himmlischen Sein auf feinfühlige und herzliche Eigenschaften ausgerichtet sind, um sich vor allem dem Dualwesen mit den höchsten Herzensgefühlen zu verschenken. Die menschlichen Sinne und Gefühle stehen mit denen der Seele in direkter Verbindung, deshalb hat der Mensch und seine innere Seele das Anrecht auf wiederholte liebevolle Zärtlichkeiten, aber nicht, wie es manche religiös verirrte oder weltlich ausgerichtete Menschen abnormal tun, indem sie mit dem gleichen Geschlecht Zärtlichkeiten austauschen. Der gleichgeschlechtliche Zärtlichkeitsaustausch findet in eurer irdischen Zeit bei vielen Menschen statt. Einen Grund von mehreren schildert euch nun der Gottesgeist. Manche Seelen waren einmal in einem früheren Leben in einem Menschen einverleibt, der mit mehreren gleichgeschlechtlichen Menschen länger zusammenwohnte, wie zum Beispiel in einem Internat oder aus religiösem Grund in einem Kloster. Da sie dort ein Sehnen nach dem anderen Geschlecht hatten, jedoch keine Möglichkeit sahen, ihr herzliches Bedürfnis nach Zärtlichkeiten zu stillen ließen sie sich von abartigen Fantasien stark beeinflussen. Da sie bemerkten, dass andere Mitbewohner auch so ein inneres Verlangen nach zärtlichen Berührungen hatten, haben sie sich darauf eingelassen, ihre Bedürfnisse gegenseitig zu stillen. Das hatte für manche ungeahnte negative Folgen, denn durch den oftmaligen gleichgeschlechtlichen Zärtlichkeitsaustausch gewöhnten sich die Zellen immer mehr an diese abnormale Verhaltensart womit sie ihr Verlangen stillten. Doch aus der himmlischen Sicht richtet sich dieses gleichgeschlechtliche Verhalten gegen das himmlische Dualverhalten der reinen Wesen. Je länger die Menschen die Gleichgeschlechtlichkeit pflegten, desto mehr belasteten sie ihre Seelen mit dieser abnormalen Verhaltensart. Dies hatte eine verhängnisvolle Auswirkung in ihrem nächsten Erdenleben weil die damit stark geprägte Seele ihre früher praktizierte Abnormalität wieder erleben wollte und deshalb in die Gene übertrug. Nun habt ihr Herzensmenschen vom Gottesgeist den Grund erfahren, weshalb es gleichgeschlechtliche intime Freundschaften und Partnerschaften gibt. Er bittet euch aber, solche Menschen nicht aus eurem Herzen auszuschließen, denn dies wäre gegen die himmlischen verständnisvollen Lebensgesetze habt für sie ein herzliches Verständnis, denn sie wissen heute nicht, weshalb sie so eine starke Anziehung zum gleichen Geschlecht haben. Einmal kommt auch für sie der kosmische Augenblick, in dem sie in ihrem Herzen wieder intensiv nach Gott rufen, damit er sie von den vielen aufgenommenen Ungesetzmäßigkeiten aus dieser Welt und den jenseitigen Fallwelten befreit und dem himmlischen Dualleben leben näher bringt. Menschen verschiedener Religionen leben schon lange in geschlechtlicher Entsagung und ohne zärtliche Berührungen aus dem Herzen, weil sie sich im religiösen Labyrinth geistig verlaufen haben und durch ihre vielen ungesetzmäßigen Verhaltensweisen nicht mehr herausfinden. Sie ahnen nicht dass für uns himmlische Wesen die zärtlichen Berührungen und körperlichen Verschmelzungen mit unserem Dual eines der schönsten Erlebnisse in unserem abwechslungsreichen himmlischen Evolutionsleben sind, die wir immer wieder erleben wollen. Wir danken dem himmlischen Liebegeist für die uns zufließenden Energien und ab und zu auch unseren Ureltern, die für uns so ein schönes und geniales Lebenssystem für alle Ewigkeit geschaffen haben. Doch den enthaltsamen Menschen mit Stimmhang alleine zu leben, ist es leider aus geistiger Unwissenheit oder durch religiöse Irreführungen noch nicht bewusst geworden, dass sie sich mit ihrem herzenskalten Verhalten außerhalb der himmlischen Lebensgesetze befinden. Ohne zu ahnen, welch große Bedeutung und Wirkung die sich aus dem Herzen verschenkende Dualliebe für die himmlischen Wesen hat, glauben sie durch ihre herzenskühle Entsagung das Beste für ihre Seele zu tun. So leben sie bereits viele Inkarnationen unverändert. Doch es werden immer weniger, die ihr Leben abgeschottet hinter Klostermauern verbringen wollen. Dies hat verschiedene Gründe, die der Gottesgeist hier nicht aufzählen möchte. Leider leben heute noch die meisten Geistlichen gemäß dem auferlegten Zwangszölibat ihrer Glaubenslehre, nämlich himmlisch gesetzwidrig in Ehelosigkeit und in Abtötung ihrer Herzensgefühle zum anderen Geschlecht und dies schon über Jahrhunderte in wiederholten Inkarnationen. Wenn eine religiös gebundene Seele oftmals diese falsche enthaltsame Lebensweise in einem physischen Körper gelebt und dadurch die Lebensweise der himmlischen Dualwesen in sich völlig überdeckt hat, wirkt sich diese Seelenprägung tragisch bei ihrer erneuten Inkarnation aus. Der Grund dafür ist dass die unzähligen ungesetzmäßigen Seelenspeicherungen aus den vielen Einzelgängerleben auf die Gene des Neugeborenen massiv einwirken und dadurch die ordnungsgemäße bzw. normale Bildung der Geschlechtsteile blockiert wird. Das geschieht nicht selten bei so stark belasteten Seelen. Ein Beispiel aus dem irdischen Leben derart belasteter Seelen, deren Geschlechtsteile nach ihrer Einverleibung missgebildet sind, schildert euch nun der Gottesgeist. Im Kinder- und Jugendalter sind solche Menschen über ihre körperliche Unvollkommenheit zutiefst deprimiert und suchen nach Erklärungen. Es kommt öfter vor, dass sich ein davon betroffener religiöser Mensch im Erwachsenenalter an einen geistlichen Seelsorger wendet und ihm sein Herzensleid erzählt. Der Betroffene weiß aber nicht dass seine Seele in mehreren Erdenleben als Geistlicher tätig war und auch einige Male als Mönch im Kloster lebte. Die geistig irregeführte religiöse Seele, die sich mit Hilfe eines bekannten jenseitigen Geistlichen bei Eltern mit gleicher Religionszugehörigkeit inkarniert hatte, wollte unbedingt wieder in dieser Welt als Geistlicher ihre frühere Tätigkeit ausüben. Nun, der religiös stark geprägte Mensch erhält vom Geistlichen aufmunternde Worte zu seiner bedauerlichen körperlichen Situation. Er richtet ihn wieder geistig auf und empfiehlt ihm, die geschlechtliche Missbildung anzunehmen, denn er glaubt geistig fehlgeleitet, dies wäre der Wille Gottes für ihn. Dadurch könne er sein Leben besser weihen und enthaltsam in Ehelosigkeit leben, wie er selbst, denn nur auf diese Weise, glaubt der Geistliche könne man Gott und den Menschen als guter Seelsorger dienen. Im Augenblick der geistlichen Beratung melden sich beim gottgläubigen Menschen die vielen glaubenslehre Speicherungen seiner Seele aus mehreren irdischen Leben durch starke Impulse in seinem Bewusstsein, die er über seine Empfindungen und Gefühle so wahrnimmt, dass er nun wieder ein geistlicher werden solle. Nun glaubt der Mensch freudig, dass sein Leben wieder einen tiefen Sinn erhalten hätte. Ab diesem Zeitpunkt konzentriert er sich intensiv auf die religiöse Lehre, um später nach einem Studium als geistlicher, seelsorgend dem Glaubensangehörigen mit Trost und guten Ratschlägen beistehen zu können, entsprechend der religiösen Lehre, die angeblich das Evangelium der Liebe enthalten soll. Der gottgläubige Mensch hat es leicht das geistige Wissen im Studium aufzunehmen und sehr gut abzuschließen weil in seiner Seele und den Genen die meisten Speicherungen aus der Glaubenslehre schon vorhanden sind. Darum gelingt es ihm, in kurzer irdischer Zeit wieder als Geistlicher tätig zu sein. Bei einer so massiv überdeckten Seele mit unzähligen Glaubenslehre-Speicherungen und Einzelgängerleben ändert sich im nächsten irdischen Leben und auch auf einem Religionsplaneten nichts, weil sie eine andere Denkweise über Gott die himmlischen Wesen und ein unpersönliches Leben strikt ablehnt, da es ihrer Lehre nicht entspricht. Wie ihr geistig und religiös freien Herzensmenschen aus der Schilderung des Gottesgeistes erkennen konntet, beeinflusst eine ganz bestimmte ungesetzmäßige Lebensweise, die eine Seele in mehreren Erdenleben gelebt hat, massiv die ererbten Gendaten zur Neubildung des menschlichen Körpers. Die Seele überträgt dem Menschen ihre frühere Lebensausrichtung, die ihr nach und nach unbewusst wieder lebt. Vielleicht haben nun manche von euch geistig ausgerichteten Menschen die Aussagen des Gottesgeistes über das Einzelgängerleben und die Enthaltsamkeit zum anderen Geschlecht sehr berührt. Wenn ihr von innen verspürt, dass diesbezüglich in euch unangenehme Gefühle und Gedanken in Bewegung kommen, dann müssen in euch bzw. in eurer Seele Speicherungen aus einem oder mehreren irdischen Vorleben gegen das himmlische Dualgesetz vorhanden sein. So ihr wollt, überprüft bitte eure derzeitige Denk- und Lebensweise tiefgründig und selbstehrlich. Spürt ihr in euch, dass ihr eine ablehnende Haltung gegen eine herzliche Partnerverbindung habt bzw. keine Anziehung zum anderen Geschlecht mehr verspürt? Dann fragt euch warum. Da ihr den Grund nun wisst, übergebt diese Ungesetzmäßigkeit gegen das himmlische Dualgesetz dem inneren Liebegeist mit der Bitte zur Umwandlung, vorausgesetzt ihr wollt euch ändern. Wenn dies der Fall ist, dann wäre es gut, euch darüber Gedanken zu machen, wie ihr euch demnächst gegenüber dem anderen Geschlecht verhalten wollt. Wenn ihr euch körperlich und geistig gut fühlt. Dann dürfte es für euch kein Hindernis geben, für eine herzliche Freundschaft aufgeschlossen zu sein. Seid ihr wieder herzlich bereit, das himmlische Dualgesetz zu leben, dann könnt ihr davon ausgehen, dass euch der innere Liebegeist dabei mit seinen Energien unterstützt. Ihr treuen Leser und Hörer der vertonten himmlisch-göttlichen Liebetröpfchenbotschaften botschaften habt schon vom Liebegeist erfahren dass weder Religionen noch kleinere Glaubensgemeinschaften in dieser Welt der abtrünnigen himmlischen Wesen vom Gottesgeist oder den himmlischen Wesen stammen. Vielleicht hat sich einer von euch schon Folgendes gefragt und tiefgründige Gedanken in diese Richtung gemacht, wieso haben die arroganten und böswilligen erdgebundenen Seelen aus der finsteren Unterwelt, die von Gott und dem himmlischen Sein nichts wissen wollen, es vor Jahrtausenden zugelassen und lassen es auch heute noch zu, dass in ihrem dunklen Weltterritorium Religionsgründungen von gottgläubigen Menschen mit einer unterschiedlichen Gottes-, Welt- und Glaubensanschauung stattfinden konnten. Nun erklärt euch der Gottesgeist durch mich, einen himmlischen Sendboten, die Gründe dafür. Vor Jahrtausenden herrschten chaotische kriegerische Zustände auf der Erde. Ein großes Volk fiel über das kleinere Heer und besetzte dessen Lebensraum. Die erdgebundenen Wesen aus der Unterwelt befürworteten und unterstützten mit starken Beeinflussungen diese Auseinandersetzungen, weil sie durch die Furcht der Menschen viele Negativenergien für ihre energetischen Basen in der unteren Atmosphäre sammeln konnten. Doch einmal erkannten einige von ihnen, die sich in der Führerschaft der Unterwelt befanden und diese Welt seither in allen Lebensbereichen steuern, dass die Menschen strenge und einschränkende Lebensrichtlinien bräuchten. Sie hatten diese schon früher eingeführt, als sie noch als Herrscher im pharsunkenen Kontinent Atlantis inkarniert waren, weil sie aus Erfahrung wussten, dass Menschen von niedrigem Bewusstsein Gebote und strenge Verbote brauchen, damit sie sich nicht gegenseitig Böses zufügen. Sie glaubten, dass sie durch Verbote, schlimme Bestrafungen, Folter und Hinrichtungen davon abgehalten würden, etwas Hinterhältiges oder Grausames zu tun. Die herrschsüchtigen, grausamen jenseitigen Wesen, die aus der Unterwelt stammten, inkarnierten sich wie immer mithilfe ihrer Verbündeten öfter in ein physisches Kleid, vor allem dort, wo sie eine Möglichkeit vorfanden alleiniger Herrscher einer Landesregion oder eines Volkes werden zu können. Doch viele von ihnen lebten nicht lange, weil einige unberechenbare Familienmitglieder oder Freunde ihnen gegenüber missgünstige Absichten hatten, diese waren aber des Herrschers Spiegelbild. Oftmals geschah es, dass sie des Herrschers Leben vorzeitig gewaltsam beendeten, da sie selbst auf dem Thronsessel sitzen und das Machtzepter schwingen wollten. Schon vor Jahrtausenden waren sich die meisten Herrscher ihres Lebens nicht mehr sicher und fürchteten sich vor den Intrigen anderer. Aus diesem Grund beritten die jenseitigen Unterweltwesen, welche Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stünden, um sich bei einer erneuten Inkarnation besser schützen zu können. So hatten sie einmal die Idee, Religionsgründungen durch gottgläubige Menschen in der Welt zuzulassen, welche auf einen äußeren Personengott oder mehrere Götterpersonen ausgerichtet waren. Das war völlig dem entgegen, wie es die himmlischen oder höher entwickelten Wesen im Fallsein hielten, die sich auf den unpersönlichen Liebegeist in ihrem Lebenskern, ihrem pulsierenden Herz, ausrichteten. Die gottgläubigen Menschen, die emsig Pläne für Gebetshäuser entwarfen, Unterstützten sie mit ihren Negativenergien und kunstvollen Gedankenbildern, die sie aus ihrem seelischen Bewusstsein aus früherer Zeit noch abrufen konnten, ebenso unterstützten sie die Erbauer der religiösen Kunstwerke. Doch deren Unterstützung geschah von den sehr tief gefallenen Wesen mit der hinterlistigen Absicht, sich einmal in die Führungsposition einer Religion einschleichen zu können, um zu bestimmen, welche religiösen Gebote und Verbote die gottgläubigen Menschen zu leben hätten. So geschah es bereits vor Jahrtausenden in dieser Welt. Nach und nach ließen sie Schriften durch inkarnierte Verbündete erstellen, worin stand, dass Gott die Gläubigen züchtigen, bestrafen und verdammen oder sogar nach ihrem sündhaften Leben in die Hölle schicken würde, sollten sie gegen seine Gebote verstoßen haben. Aus diesem Grund nahm die Furcht der Gläubigen vor Gott in den vergangenen Jahrtausenden immer mehr zu und hat sich in ihr seelisch-menschliches Bewusstsein eingegraben. Durch ihre unbewussten Ängste vor Gottes Strafe erkranken in eurer irdischen Zeit manche religiöse Menschen psychisch, eventuell später auch physisch und benötigen Therapien bei Psychologen oder Psychiatern, um von ihren Ängsten frei zu werden. Das haben sie den arglistigen und herzlosen Fallwesen aus der Unterwelt zu verdanken, die sich immer noch in dieser Welt inkarnieren und mit einer übergestülpten Maske als fromme Menschen ausgeben und auch religiöse Führungsämter besetzen. Habt ihr himmlischen Rückkehrer die innere Unterscheidungsgabe in der Menschenkenntnis und das Feingefühl für wahre Schilderungen aus der himmlisch-göttlichen Quelle entwickelt, dann könnt ihr bestimmt leicht erkennen, wer ein Wolf im Schafspelz ist und welche religiösen Aussagen dem himmlischen Leben nicht entsprechen können. Ihr Herzensmenschen mit der innigen Absicht, die himmlische Rückkehr durch eure Wesensveredelung täglich mehr zu fördern, seid ihr mit euren logischen Überlegungen bezüglich der Religionen schon so weit gekommen, wie es euch der Gottesgeist offenbart hat? Wenn ja, dann seid ihr im irdischen Leben schon Riesenschritte eurem himmlischen Leben näher gekommen. Wahrlich, in den jenseitigen Bereichen versuchen die reinen himmlischen Lichtwesen die religiös gebundenen Seelen zu erreichen, doch leider meistens vergeblich, weil ihre Eigenwilligkeit und religiöse Bindung an Glaubenssätze keine Einsicht in diesem Lebensbereich zulässt. Wenn sie an eine Seele auf einem feinstofflichen Religionsplaneten herankommen, die neugierig ist, was die Lichtwesen ihr zu sagen hätten, dann versuchen die himmlischen Wesen, erst nach Einwilligung der Seele, ihr die tiefgreifende Bildmitteilung des Gottesgeistes ins Bewusstsein zu übermitteln. Daraus kann sie erkennen, dass zum Beispiel ihr länger gelebtes Eremitenleben auf der Erde und auch auf dem Religionsplaneten ein großer Irrtum war. Die himmlischen Wesen geben der religiösen Seele in demütiger zurückhaltender Weise nur die göttliche Mitteilung weiter, ohne sie zu beeinflussen. Doch nur wenige der religionsgebundenen Seelen sind bereit, himmlisch-göttliches Wissen von den Sendboten der Liebe anzunehmen, weil sie der festen Überzeugung sind, ihre Glaubenslehre stamme von Gott und wäre die unveränderliche Wahrheit, nach der sie leben sollen um wieder ins himmlische Sein zurückkehren zu können. Das ist ein sehr trauriges Kapitel für uneinsichtige, stark religiös gebundene Seelen auf einem jenseitigen Religionsplaneten und auch für solche inkarnierten Seelen auf der Erde. Die religiöse Falschaussage, ein enthaltsames Leben führen zu sollen, um Gott zu gefallen, prägt Menschen lange sowohl im Diesseits als auch ihre Seelen im Jenseits. Das Ergebnis davon ist, dass sie von einer Inkarnation zur anderen die gleiche herzenskalte Lebensart in Freundschaften und ebenso in Partnerschaften aufweisen. Es ist wahrlich ein sehr trauriger Lebensaspekt für diese irregeführten religiösen Menschen und ihre Seelen, die wegen ihrer massiven Belastung kaum die Chance haben, sich selbstständig davon zu befreien. Der kasteienden Lebensart der Menschen aus dem Fall folgten einmal vor Jahrhunderten viele geistig verirrte, inkarnierte Heilsplanwesen, die sich hier auf Erden zur Errettung der Schöpfung nur kurz aufhalten wollten. Doch sie leben heute immer noch den Keuschheitskult, verstreut auf verschiedenen Erdteilen des Planeten, und haben sich an verschiedene religiöse Glaubensgemeinschaften und deren Lehre gebunden. Manche leben heute noch hinter Klostermauern, sind mit auffallenden langen Gewändern bekleidet und halten rituelle Gebete und Gesänge ab. Dies üben sie schon über viele Jahrhunderte in immer neuen Inkarnationen aus. Sie können sich von dieser einseitigen trostlosen Lebensweise, ohne Zugang zum anderen Geschlecht, nicht trennen. Sie werden dort unbewusst von unsichtbaren gleichartigen religiös-fanatischen Seelen ihrer Glaubensgemeinschaft durch starke Beeinflussungen festgehalten. Die sich im Kloster aufhaltenden Ordensseelen fühlen sich durch die geistigen Implantate zu den Ordensgeschwistern im Erdenkleid sehr verbunden und sind zu ihrem Schutz ständig in ihrer Nähe. Sie haben sich schon vor vielen Jahrhunderten so programmiert, sich gemeinschaftlich immer wieder in einem Gebetshaus zu versammeln um in langen rituellen Gebeten einen äußeren männlichen Personen Gott und auch Heilige anzubeten und sie in Gesängen zu lobpreisen. Auf diese Weise glauben sie, ihre Glaubensgemeinschaft und ihre Mitglieder weiterhin mit göttlichen Energien stützen zu können, damit sich viele Ungläubige Gott zuwenden und ihrer Glaubensgemeinschaft beitreten. Durch ihre geistig-religiöse Irreführung wissen sie aber nicht, dass ihre Gebete nicht beim himmlischen Liebegeist ankommen, sondern nur in einem mittlerweile großen Negativenergiespeicher ihrer Religionsgemeinschaft, der sich in den unteren atmosphärischen Schichten befindet. Aus diesem verteilen eingewiesene religiöse Seelen die Negativenergien an die inkarnierten Führer und Mitglieder ihrer Religionsgemeinschaft und unterstützen damit ihre Aktivitäten. Wahrlich, die früheren Menschen die ein Leben in Keuschheit wählten, glaubten irrtümlich, durch die Ehelosigkeit mehr Zeit für Gott aufzubringen und die von der Glaubensgemeinschaft gestellten Aufgaben besser erfüllen zu können und sie wollten Gott behilflich sein, die Welt mit ihrer Glaubenslehre positiv zu verändern. Sie wussten aber nicht, dass ihre kasteiende lebensweise nicht Gott gottgewollt war, weil diese sich gegen das himmlische Dualleben richtete und dass auch ihre Glaubenslehre nicht von Gott stammte, sondern von Durchsagen früherer religiös-fanatischer Seelen aus dem erdgebundenen Jenseits. Sie waren vor Jahrhunderten der irrigen Meinung, dass sie die vom himmlischen Sein abgefallenen Wesen durch ihren äußeren Glauben und die Verkündung der verheißungsvollen Lehre Jesu Christi, die angeblich nur sie allein in Händen hielten, auch mit Drohungen. Zwangsmaßnahmen oder mit Gewalt unbedingt ins himmlische Sein führen müssten. Ihr starker Fanatismus trieb sie immer wieder dazu an, sich derart gegenüber Ungläubigen oder Andersgläubigen zu verhalten. Heute sehen viele Geistliche ein, welch großen Irrtum sie früher begangen und dadurch unsagbaren Schmerz und Herzensleid den Menschen angetan haben die sich damals mutig gegen ihren religiösen Fanatismus und ihre Voreingenommenheit stellten. Leider haben die meisten von ihnen nach der erbarmungslosen Verfolgung und Gefangennahme durch die grausamen Folterungen der Inquisitoren frühzeitig ihr physisches Leben verloren. Aus himmlischer Sicht haben sich traurigerweise zum Zeitpunkt des Mittelalters, eurer irdischen Vergangenheit, auch einige Heilsplanwesen im religiösen Labyrinth verirrt die religiös-fanatisch ausgerichtet lebten. Sie waren als Missionare und auch als Kreuzritter mitbeteiligt an der Verfolgung und Tötung vieler religiös andersdenkender Menschen. Von großen Schuldgefühlen geplagt, kehren sie immer wieder in diese Welt zurück, um ihre früheren grausamen Vergehen wieder gut zu machen, weil sie irrtümlich, religiös fehlgeleitet glaubten, Gott möchte dies so. Doch niemals wird der himmlische Liebegeist zu einem jenseitigen Wesen sagen, es müsste ein Vergehen im irdischen Leben wiedergutmachen oder es qualvoll abtragen, das durch die starken Beeinflussungen hinterlistiger Wesen dazu verführt wurde, anderen Menschen Schlimmes anzutun. Noch heute nehmen leider dies viele irregeführte geistig-religiös orientierte Menschen an und manche begründen dies auch noch falsch in Büchern. Geht bitte immer davon aus, dass der himmlische Liebegeist ein sanftes, barmherziges, gütiges und fürsorgendes unpersönliches Wesen in der Urzentralsonne ist, der sich jedem himmlischen und ebenso außerhimmlischen Wesen gegenüber immer mitfühlend entgegenkommend, verständnisvoll, großherzig und verzeihend verhält. Mit diesen Wesenszügen haben ihn alle himmlischen Wesen zur Hilfestellung für ihr Evolutionsleben und zur Koordinierung des himmlischen Seins geschaffen. Sie wollten auch zum Selbstschutz, wenn sie sich aus verschiedenem Grund einmal in Gefahr befinden sollten, dass er sie sofort warnt oder auch ermahnt, wenn sie seine ernsten Warnrufe überhören. Versteht bitte ihr Herzensmenschen! dass es in seinem größten unpersönlichen himmlischen Wesensbewusstsein keine einzige Speicherung der Wiedergutmachung oder Vergeltung gibt. Dies haben sich religiöse Fanatiker und bösartige Fallwesen erdacht, damit sich die Menschen vor Gott fürchten und einmal ganz ihr Herz vor ihm verschließen. Das haben sie in den vielen Jahrtausenden bei vielen gutmütigen Menschen durch irreführende religiöse Aussagen leider erreicht. Deshalb sind diese nicht mehr an der himmlischen Rückkehr interessiert und einverleiben sich immer wieder in diese Welt. Sie leben nun gleichgültig und wollen sich dort aufhalten, wo sie in dieser Welt noch eine starke Anziehung haben. Das ist das schlimme Ergebnis religiöser Irreführungen. In dem Irrglauben, dass Gott durch Drohungen, Zwangsmaßnahmen oder mit Gewalt die Menschen unbedingt ins himmlische Sein führen möchte, lebten früher und leben leider noch heute viele religiös gebundene Menschen auf vielen Erdteilen. Sie haben durch ihre geistige Unwissenheit immer noch nicht die Erkenntnis erlangt, dass Gott die gottgläubigen Menschen niemals zu einer Religionsgründung und deren Zugehörigkeit aufgerufen hat. Er bat die damaligen herzlichen gottverbundenen Menschen über mediale innere Menschen, durch ihre tägliche Selbsterforschung zu erkennen, welche unschönen Fehler und Schwächen sie noch haben, die anderen Herzensleid verursachen, und diese sollten sie ohne Fanatismus mit göttlicher Hilfe nach und nach überwinden. Nur auf diese Weise könnten sie ihre Wesenszüge und Verhaltensweisen veredeln und die herzlichen himmlischen Eigenschaften in sich bzw. in ihrer Seele wieder allmählich aufdecken. Der Gottesgeist fragt die gottverbundenen, noch religiös gebundenen Menschen heute, warum braucht ihr solche komplizierten Glaubenslehren mit verschiedenen Auslegungen, wenn ihr es einfacher haben könnt, nämlich ohne führende Geistliche dem himmlischen Leben näher zu kommen. Wer es noch anders sehen möchte, der sollte sich einmal fragen, wieso er glaubt, Gott und dem himmlischen Leben über angeblich Gott studierende, führende Geistliche näher kommen zu können, die jedoch selbst nicht genau wissen, wo sie ihn finden. Hätten sie Gott in ihrem inneren seelischen Herzen bereits gefunden, dann kämen sie niemals auf die Idee, ihn in einer religiösen Glaubensgemeinschaft und deren Gebetsgebäude zu suchen. Das Wort Glaubensgemeinschaft spricht das aus, was die meisten Menschen noch sind, eben nur Gläubige, aber nicht geistig Wissende. Geistig wissende Menschen sind nur jene, die durch die stetige Verwirklichung ihres geistig höheren Wissens aus der himmlisch-göttlichen Quelle tiefgründige Erkenntnisse und Erfahrungen im Leben gesammelt und das innere Gespür erschlossen haben. Um wahres Wissen von Unwahren unterscheiden zu können. Wären sie geistig Wissende, dann bräuchten sie keine religiösen Führer, Vorbeter und Vorleser aus angeblich heiligen Schriften, die einst gottstudierende Schriftgelehrte nach Eingebungen erdgebundener religiös-fanatischer Seelen mühevoll verfassten. Sie würden dann viel lieber in ihr Inneres, ins eigene Seelenherzenshaus, hineinwandern wollen um dort dem Liebegeist durch tägliche freudige Zwiesprache nahe zu sein. Dann würden sie die völlige innere und äußere geistige Freiheit erleben, ohne noch ein besonders kunstvoll eingerichtetes Haus mit einem Altar aufsuchen zu wollen, was sich die dort gerne aufhaltenden hinterlistigen Fallwesen erdacht haben, um sich der Lebensenergien der gutwilligen gottgläubigen Menschen zu bemächtigen. Wären die gläubigen Menschen hellsichtig. Dann würden sie aus dem Staunen nicht so schnell herauskommen. Sie hätten es nicht für möglich gehalten, dass sich solche finsteren Seelen in einem religiösen Gebetshaus überhaupt aufhalten können. Doch der Gottesgeist warnt die himmlischen Heimkehrer, sich nicht mit der Hellsichtigkeit zu befassen, die manche geistig orientierte, jedoch fehlgeleitete Menschen erlangt haben. Der Grund dafür ist folgender, sie können Mittel für jenseitiger Seelen, auf die sie sich ausgerichtet haben, durch die Öffnung des geistigen Auges nun erdgebundene Seelen erblicken, und manche zerbrechen an deren schauderhaftem Anblick psychisch und physisch. Zu eines medialen Menschen Hellsichtigkeit kam es nur deshalb, weil er geistig neugierig war, das heißt, unbedingt einen Beweis erhalten wollte, dass Wesen in feinstofflichen Bereichen leben und in ihm eine Seele wohnt. Viele meditierende Menschen die sich auf riskante östliche Praktiken einlassen, gehen ahnungslos in die Falle jenseitiger östlicher Meister, die über die von ihnen ausgebildeten Menschen in kostspieligen Kursen eine Meditationsmethode lehren, wie man das geistige Auge für das erdgebundene Jenseits öffnet, angeblich zu ihrer geistigen Erleuchtung und himmlischen Rückkehr sehr nützlich. Diese medialen Menschen warnt der Gottesgeist, sich nicht mehr für die riskante meditative Methode zu öffnen und auch keine geistige Verbindung mehr zu einem Meister herzustellen, denn sonst droht ihnen aus geistiger Unwissenheit die Gefahr, dass sie eines Tages von dem jenseitigen erdgebundenen Meister, der ihnen ein geistiges Implantat gesetzt hat und deshalb stetig mit ihnen über ein energetisches Informationsband verbunden ist, teilweise oder ganz besetzt werden können. Solche hinterlistigen erdgebundenen Leerseelen, mit einer Maske der Scheinfrömmigkeit überdeckt, beachten meistens den freien Willen eines Menschen nicht. Der Gottesgeist bittet die gutherzigen medialen Menschen sich dessen bewusst zu werden und weist sie nochmals darauf hin, dass sie das von der erdgebundenen Seele gesetzte Implantat im intensiven Herzensgebet dem Gottesgeist in ihrem Inneren zur Auflösung übergeben können, so sie das möchten. Der Gottesgeist schildert euch nun ein Beispiel von einem geistig orientierten Menschen, der aus Unwissenheit und guten Glaubens einen östlichen Meditationskurs besucht, um sich vom Stress der Arbeit zu erholen bzw. nervlich entspannen zu können. Er merkt, dass ihm die Meditation gut tut und er sich danach viel wohler und energiereicher fühlt. Eines Tages erfährt er vom Leiter des Kurses der selbst einen Meistertitel erworben hat und angeblich erleuchtet ist, dass ein Meditationskurs für fortgeschrittene Meditierende angeboten wird, worin der Mensch ein erweitertes Bewusstsein und die göttliche Erleuchtung erlangen kann. Er ist davon begeistert und erlernt eine meditative Praktik, die er auch zu Hause regelmäßig durchführt. Nach einiger Zeit erscheint ihm ein jenseitiges Wesen und spricht zu ihm in einer scheinheiligen, sanften Art, dass er als aufgestiegener Meister höherer Sphären von Gott die Befugnis hat, seinen Schüler einzuweisen, um ihm zu übermitteln, was er geistig tun sollte, damit er die Erleuchtung erlangt. Dies geht lange gut und der ahnungslose Mensch freut sich und dankt immer wieder Gott im Herzensgebet dass er von ihm diese wunderbare Möglichkeit erhalten hat. Manchmal schaut er Bilder aus jenseitigen Welten, die ihn so sehr erfreuen und faszinieren, dass er glaubt, sie könnten nur aus dem himmlischen Sein stammen, doch damit wurde er vom Meister geblendet. In Wahrheit waren es Bildabrufungen entweder aus seiner Seele aus einer höheren Fallwelt wo sie einmal in einem höheren Bewusstsein lebte oder diese stammen aus der Rückerinnerung des Meisters, die er mithilfe der Energien des Schülers noch aus seinem seelischen Bewusstsein hervorholen konnte. Es können aber auch ausgewählte Bildabrufungen aus dem Bewusstsein des Meisters von einem Religionsplaneten, von dem er stammt, sein. Auf diese Weise werden die Schüler meditative Praktiken von den jenseitigen Meistern geistig getäuscht und energetisch missbraucht. Doch einmal fühlt sich der Mensch vom östlichen Meister sehr bedrängt, der ihm öfter am Tag und des Nachts erscheint und mit vielen Informationen plagt, die ihm angeblich zur schnelleren Erleuchtung verhelfen sollten. Er erlebt ein Szenario mit verhängnisvollen Folgen für seine Gesundheit weil der Meister ihn nicht mehr ungestört schlafen lässt. Deswegen ist er am Morgen müde und unausgeschlafen und kann sich am Tage nicht mehr auf seine Arbeit konzentrieren. Erst spät merkt er, dass etwas mit dem Meister und mit ihm selbst nicht stimmt, weil er sich sehr energielos und schwerfällig fühlt. Aus himmlischer Sicht ist dies eine menschliche Fremdbesetzung einer erdgebundenen Seele. Meistens wenden sich dann solch verzweifelte Menschen an einen Psychiater, um von der hinterlistigen Seele frei zu werden. Doch wenn die Beratung keinen Erfolg hat, dann geben die Mediziner den geplagten Menschen starke Medikamente, damit die Hirnströme blockiert werden und sie im Denken richtgestellt werden. Das ist das traurige Ergebnis bei vielen meditierenden Menschen, und es werden immer mehr die eine Fremdbesetzung mit einem schlimmen Ausgang erleben. Wenn es einem fremdbesetzten Menschen möglich ist, sollte er sich im intensiven Herzensgebet an den inneren Liebegeist mit der Bitte wenden, ihn von der Beeinflussung des aufdringlichen jenseitigen Meisters zu befreien, dies sollte er wiederholt am Tage tun. Da die Meister zur Öffnung des geistigen Auges immer ein seelisches Implantat setzen, ist es für die betroffenen Menschen die vom Meister frei werden wollen, unbedingt notwendig, dass sie öfters im intensiven Herzensgebiet das gesetzte Implantat dem Gottesgeist zur Auflösung übergeben. Das geschieht dann durch die stark einfließenden zweipoligen göttlichen Energien aus dem seelischen Lebenskern.